Willkommen zu Splatoon 2, Octo Expansion DLC. CD. Ich mag Pommes. Was ist denn das für ein Creepy Screen? Hoho, du hast in dieser Kabine eine Waffe bekommen. Ja, das heißt ich kann dich jetzt umbringen. Es ist ein Auf und Ab. Wie eine Gartenschaukel. Ich werde bestimmt auch super oft upragen in Zukunft. Als ob. persönlich sehst ja sicher doch naja. und wie willst du das jetzt hier hinkriegen da vier sekunden noch vier sekunden noch wir dürfen nicht sterben Ach, was sollen die nachbarn denken die malleier salz liegt hier überall Dort! Dort! sieben sekunden kriegen wir hin obwohl ich treffe die da hinten nicht nein Im schau rein, wenn du Zeit hast. Ich gehe jetzt erstmal saufen. ey. Aber das ist echt hart. Okay. Ich habe am Ende alles auf eine Karte gesetzt. Ich, witzig, witzig. Ein langer Schlauch, ähnlich wie meiner. Also der vom Garten. Immerhin diese Shots auf die ähm, Anglerhaken gelingen mir bis jetzt. Ein Shot noch auf dem Anglerhaken. Ich muss es immer auf die Spitze treiben. Wieso? Ich hab den Scheiß doch getroffen, Ja, ja, so viel dazu. Ja, und jetzt natürlich sofort instant, ist klar. Ja mir doch auf hier. Oh, Scheiße! Ich wollte gerade wieder eine Flasche schmeißen, die war aber offen. Ich muss hier mal kurz aufwischen. Ah, Mann, fuck. So Ist das dein Ernst? Egal, wo du herkommst, welche Hautfarbe du hast, wie du ausschaust, du bist, was du bist und was du isst. Es gibt neue Einträge im Chatlog. schau rein, wenn du Zeit hast. Gerade bin ich mit was anderem beschäftigt. Okay. Das ist eine ganz blöde Situation für mich. Ja, gut erkannt. Direkt von unten nass gespritzt. Okay, der Schwanz steht. Wie eine Eins. Wie meiner. Schon etwas cringe, Brody. Der Glaube kann Berge versetzen! Diese fette Kugel soll hier durch sein. Alles klar, Nintendo! Ich verlasse jetzt diesen Raum und komme nie wieder zurück! Voll der Tetris-Stein. Oder was anderes. <lacht> ich bin homoerotisch. Und damit haben wir den Splatoon 2 Octo Expansion DLC geschafft. Jetzt sage ich aber Tschüss und Danke fürs Ansehen. Das Let's Play endet hier.